Seit Anfang Juni arbeiten wir auf Hochdruck. Das Limit ist, dass wir mit Ende Oktober 2016 mit der neuen 3S-Bahn in Betrieb gehen. Anders ist es jetzt so beim Weg. Also wir bauen ja auch einen Zufahrtsweg von der Torstation zur Mittelstation. Und der Weg, der muss unbedingt keiner noch fertiggestellt werden, weil dieser Weg auch Voraussetzung ist, dass wir die Baustelle Oktober 2016 abschließen können, weil eben die ganze Seilbahntechnik und, die, und, die in der Mittelstation und der Stolper in der Mittelstation quasi im Winter gebaut wird. Das heißt, wir müssen den Weg im Winter sozusagen schneefrei vorbehalten. Der Weg dient auch gleichzeitig als Kabelgraben. Da kommen alle Leitungen rein, also man sieht da ein Sammelsurium von Leitungen. Das ist jetzt die Stromleitung, Versorgungsleitung, Kommunikation, Wasserleitung, Beschneiungsleitung, also schon jede Menge von Kabeln, die eben dort verlegt werden müssen und eben von der Tollstation zur Mittelstation. In Summe glaube ich verlegen wir fast zwischen 70 und 90 Kilometer nur Leitungen. In weiterer Folge dient der Weg auch dann, wenn wir fertig sein, als Skiroute. Das heißt, wir hätten sozusagen als eine Talabfahrt, als Skiroute von der Mittelstation direkten Verlauf zur Torstation, zur 3S-Bahn und zur EOP Gamsgarten. Speziell bei dieser Höhenlage, die Baustelle, die Herausforderungen sind eigentlich den Beton aufzubringen. Wir sind da in 2300 Meter Höhenlage. ist nicht möglich sage ich, mit den Fahrzeugen, dass die durchaus vom Tal direkt zu uns fahren. Es wird im Tal unten umgeladen auf Allradfahrzeuge und dann wird erst der Beton zu uns heraufgefahren. Die Logistik ist da herum sehr schwierig, aber ich muss sagen, mit unserem Partner, mit dem, was wir die Jahre gemeinsam, gemeinsam führen, geht das wunderbar eigentlich. Und speziell heuer, muss man sagen, wunderbar mit dem Wetter. Ich hoffe, dass uns das Wetter noch ein bisschen treu bleibt sage ich, bis September, Oktober dann glaube wir werden wir die Baustelle termingerecht fertigstellen können. So, wie man jetzt hinter mir sieht, ist der Einfahrtsbinder. Das ist eigentlich ein Hauptteil von der ganzen 3S-Seilbahnstruktur. Das Aufwendige bei diesen Bauteilen sind äh, der Schalaufwand und die enormen Betonmengen, was also ein Bauwerk verschlingt. Hinter mir sieht man jetzt, wir sind gerade bei einem Bodenplattenteil zum Betonieren. Der zweite Abschnitt, wir haben jetzt noch einen dritten, und da sind wir eigentlich mit den Bodenplatten so weit fertig. Und dann geht's Richtung Erdgeschoss äh, und Richtung Obergeschosse. Das haben wir jetzt beim Tunnel. Äh, warum wird dort ein Tunnel gebohrt? Es haben wir jetzt gehört darum, dass da oben ist ein Gletscherschliff mit einem schönen Rücken. Und da geht es darum, dass wir den Rücken und den Gletscherschliff so erhalten lassen, so wie er ist. Und deswegen machen wir da einen Tunnel durch. Der hat eine Länge von 80 Meter. Der ist so breit und so hoch, dass ein bisschen Gerät mit Winde bequem, ein LKW bequem durchfahren kann und dass auch genug Platz dann ist für die Skifahrer, aber die ja dann in weiterer Folge, wie wir heute schon gehört haben, den Skiweg benutzen werden. Der, der, der Tunnel ist dann im Winter gut ausgeleuchtet und da wird immer wieder Schnee eingeschoben, sodass man da ohne weiteres ganz bequem durch den Tunnel durchfahren kann. Wir sehen da ein Bohrgerät, also es sind im Prinzip ein Bohrgerät mit zwei Bohrlafetten. Da wird gleichzeitig gearbeitet, da werden immer dann die Bohrungen gemacht. Wenn das dann fertig ist, das ist also genau ausgerechnet, wo die Löcher, die Bohrlöcher hinkommen. Wenn das fertig ist, dann werden die befüllt mit Sprengmaterial. Es wird also auch mit Alp Alpin-Mischung, also Alpenmischung sozusagen, gesprengt, also wird auch sehr Fels, Berg gesprengt, dass das Material eigentlich nur außerbricht, runterfällt, wird dann mit dem Bagger außergetan und wird dann äh, für die Wegbefestigung hergenommen.